Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker Madness 2. Ich habe leider... Ich habe eigentlich ähm, schon eine Folge aufgenommen. Eigentlich, aber dann im Nachhinein festgestellt, dass mein Mikro die ganze Zeit gemutet war. Und ähm, das Witzige ist aber, ich habe während dieser Folge tatsächlich ein Level geschafft. Also werde ich das jetzt Tom einblenden lassen, und zwar genau jetzt... Da habt ihr gesehen, dass ich das Level geschafft habe. Deshalb haben wir jetzt 10 von 100 Leveln. Also ein Zehntel ist schon geschafft auf der, auf der Reise. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir mal direkt ins Geschehen. Und guck mal, was uns dieses Mal so erwartet. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es nicht. Wenn es lädt, kann ich nicht Super Mario Maker spielen. Okay, es geht. Ach, schon wieder ein Japaner. Nummer 26. Der 26. Japaner, der geboren wurde. Jemals. Weltweit. Oh. Äh... What? What? Wie soll ich denn da durch? Das ist ja... Das ist ja unüberwindbarer als die weiße Mauer in Game of Thrones. What the fuck? Oder vielleicht hier irgendwie so? Aha! Oh. Fail. <lacht> Aha, okay. What? Okay. Ich hatte jetzt nicht ge gedacht, dass das möglich ist. Fail. Dass ich es aber auch gleich beim ersten Mal geschafft habe, ne? Das ist, das ist so typisch. Ich schaffe voll vieles beim ersten Mal. Und dann noch nie wieder. Nein, Scheiße. Ich wollte eigentlich B drücken. Scheiße. Da muss ich mich irgendwie dadurch zwängen. Oh, das ist doch... Das ist doch schon wieder Kacke, Alter. Scheiße. Oh Mann, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich jetzt nicht. Auf keinen Fall. Nee. Scheiße, Box wieder. Ich habe die Stachel nicht berührt. Absolut nicht. Thwomp Cave. Oh nein, nicht diese Steingesichter schon wieder. Wahrscheinlich muss ich wieder irgendeinen Scheiß machen, wie auf den rumspringen und dabei mich. Ah, fuck. Okay, ich verstehe schon. Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Der war irgendwie voll getarnt. Voll der, voll der Timo. So, der kommt jetzt nicht mehr wieder raus. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! So, und jetzt durch. Wow. Achso, der... Oh, der kommt da doch gar nicht durch. Warum bin ich runtergesprungen? Oh, ich hatte voll Angst. Ich habe hier auch eine totale Reizüberflutung mit diesen ganzen blinkenden Coins und den, den Steingesichtern und allem drum und dran. So. Hier muss ich jetzt gleich schnell sein. So. Ja, da ist ein versteckter Block, super. Äh... Hä? Was bringen denn die Türen? Wow! Wow! Achso, ich glaube, das ist zum Zurücksetzen der... ...der Steingesichter. Okay. Das Ding muss ich hier jetzt wahrscheinlich durchgeleiten, damit es die Piranha-Pflanze zerstört. Und die enthält wahrscheinlich dann einen Schlüssel, würde ich mal jetzt so vermuten. Komm her. Nein, ich habe sie gekillt. Ich habe ihn gekillt. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Und jetzt. Zack, passt. Na geht doch, na geht doch. Oh, direkt Checkpoint. Jaas. Yes. Dankeschön. Du bist der erste Japaner. Ach, er ist ja gar kein Japaner. Ach so, ja, okay. Gut. Das erklärt alles. Das erklärt. Das erklärt alles. Deshalb ist das auch. Deshalb ist das Level auch so angenehm. Weil das nicht von einem Japaner gemacht wurde. Sondern von einem. Äh. Was ist das? Was ist das für eine Flagge? Äh, D Dänemark, glaube ich. Dänemark. Oder Schweden? Dänemark? Dänemark. Dass Dänemark von einem Dänen gemacht wurde. Und die sind natürlich super nett, das weiß jeder. Das sind die, eine der nettesten Levelbilder auf der ganzen Welt. Das ist empirisch erwiesen. Vom Institut Frisenius. Ja, was mache ich jetzt damit? Ähm, hallo? Uff. What the fuck? Wie soll ich denn den da wegbekommen? Ohne, dass ich den berühre. Warte. Vielleicht muss ich diese, äh, herunterfallenden Teile benutzen. Um mich ein bisschen weiter nach oben zu hieven, so gesehen. Und den dann so irgendwie zu triggern, indem ich näher... Also, indem ich weiter oben bin. Ja, genau so, genau so, genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und jetzt einmal ducken. Und jetzt darüber. Perfekt! Soweit, so gut. Da hinten ist ja schon das Ziel, aber ich glaube nicht, dass ich so schnell dahin komme. Ähm... Jetzt muss ich irgendwie da rüber. Ich werde gleich sowas von sterben. Ich hab's im Blut. Uff. Uff. Okay. On. Wow, wow, wow, wow. Wow. Wow. Wirklich? Wow. Wow, einfach nur wow. Das Ding bewegt sich sogar schon in Zeitlupe und ich schaff's trotzdem daran zu verrecken. Also das muss mir jemand erstmal nachmachen. Verstehe. Na, Ah, scheiße, ich bin nicht schnell genug. Aber Was finde ich das hier? Ja, so so könnte es klappen. Jetzt habe ich ja genug Zeit zu reagieren. Ja, sehr gut. Seht ihr, so macht man das. So macht man das. Jetzt habe ich den Schlüssel. Und jetzt kann ich hoffentlich... Ah, fail. Achso, es geht noch weiter. Oh, scheiße. Okay. Da muss ich mal kurz gucken, wie ich das jetzt mache. Am besten, ich stelle mich hier drauf und dann kann ich von hier darüber jumpen. Wenn das Teil gleich eine waagerechte Position einnimmt. So, ja. Ja. Ja, ich hab dich gesehen. Ich wusste, dass du da bist. Ich wusste, dass du da bist. Du kannst dich nicht... Du kannst dich nicht an mich ranschleichen. Wow! Fuck! Fuck. Aber der konnte sich an mich ranschleichen. So, Vorsicht! Vorsicht! Überraschung, Stomper! Ich nenne die jetzt einfach Stomper. Ist einfacher. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow! Ja! Boah, das Level war ja voll einfach. Sieben Tode habe ich nur gebraucht. The Ultimate Boss Rush, Round 1. Oh, es ist ein Deutscher, Blizzzy Eyes. Hallo Blizzy Eyes. Hallo, falls du zuguckst, hallo. Ich werde jetzt ein Level testen und eventuell auseinandernehmen. Boss Rush hört sich schon so an. Wow, wow, wow, wow. Wow. Komm hoch. Äh. So. Nein. Der will der irgendwie nicht hoch. der will der irgendwie nicht hochgehen. Wann? Äh, okay. Ich habe ich... What? Ich habe gerade überhaupt nicht, was ich machen muss. Wollte schnell mir angeln, aber ich hab's halt nicht geschafft. Ach, komm! Boah, ist das... Ach, hier ist die Tür! Oh, die ist hier unten! Warum sagt mir das niemand? Die ist da unten in der Ecke. Und ich suche hier die ganze Zeit wie so ein Blinder, ey. Oh... Ja, das ist schon ganz schön hart, ne? Dann versuche ich, mich mit der Wolke in Sicherheit zu bringen. Und genau dann verschwindet die Wolke einfach. Und ich lande genau auf dieser Pflanze. Das ist mal wieder so typisch gerickt. sag euch, ey. Das ist, das, ist, das ist eine Verschwörung hier. Okay, warte mal. Hier bei einem Fall ist ein Safe-Spot so gesehen. Da erwischt man mich nicht. Das muss ich mir merken... Das wird mir, glaube ich, noch hilfreich werden dann. Oh, fuck. So, zack. So. Egal, ich habe den Schlüssel. Wow, wow, wow, wow, wow, war das knapp. Holy shit. Ich habe schon seinen Atem gespürt in mein, an meinen Wangen. Oh nein, nein, nein, nein, nein. Das sind Zielsuchdinger. Ah. Ah, was passiert hier? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ah, Mist. Da muss ich natürlich auch aufpassen, ne? So, zack. Ich bin wirklich dankbar, dass ich... Hier nach wieder einen Pilz bekomme. Um groß zu werden. So, jetzt kommt es auf richtige Timing an. So, zack. Ja, sehr gut. Ah, ich kann mich sogar. Oh, nice. Ich kann mich sogar in einen Knochentrocken verwandeln, was mir aber nicht wirklich viel bringt. So viel. Uff. Uff. Oh, die Skills hier. Ah. Oh, habt ihr das Zack, Junge. Ich bin auf Feuer. Nein. Gib mir den scheiß... Gib mir den Pilz. So, ja, Mann. Okay, okay, sehr gut. Sehr gut. Soweit gut. Oh ja. Oh ja, es geht aber noch weiter. Was? Einfach nur ein Hammerbruder. Okay. Zack. Egal, muss halt sein. Okay. Nimm das. Nimm das. Okay, das war auch gar nicht mal so... Oh, uh, es geht weiter. Höh! Nein. Scheiße. Ja, das... ist blöd jetzt. Das ist blöd jetzt. Wie mach ich denn das? Wie mache ich denn das? Ah. So? Okay, also ich kann auf ihn noch irgendwie draufspringen. springen. es oh, ist das blöd gemacht. So? Zack, oh Mann, diese Scheißkugel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, uh, uh, uh, uh. ja, ja, ja, ja, ja. So. Ach komm, geh weg! Zack! Was ist das denn jetzt auf einmal? Soll ich mir Sorgen machen? Zack! Komm! Komm, du scheiß Vogel! Was bist du überhaupt für eine Missgeburt? Ah, Mist daneben! Ah, Mist daneben! Nein, jetzt trifft er ja gar nicht mehr. So, jetzt. Ja, ja, ja, ja. Boah, läuft gut gerade. Ist ihr jetzt gleich mal das Ziel? You go, you. You won. Nee, was steht da? You. Was? Wanna. Have. Eh. Bed. Oh nein, Bedtime. Nein. Nein. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, was kommt jetzt? Oh, ein Checkpoint zum Glück. Das kommt jetzt. Wow. Wow. Von der Münze lasse ich mich nicht ablenken. So. Nein, shit. Komm. Ja! Yes! Und das war Level Nummer 2 in diesem, in diesem Run. Oder Level Nummer 12. Also Leute, was sagt ihr? Bei so einem Skill würde ich auch mal abonnieren, wenn ich an eurer Stelle wäre. Vergesst außerdem nicht, das Video zu liken, gerade für die zwei Level, die ich geschafft habe. Und zu kommentieren, wenn euch was äh, philosophisch Geiles einfällt. Ansonsten lasst es auch einfach. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge äh, nächsten Mittwoch um 17 Uhr. Hoffentlich nächsten Mittwoch, wenn ich es jetzt nicht wieder verkacke und den Sound nicht mit aufnehme. Haut rein, Leute. Man sieht sich.